Du hast Schmerzen bei der Hocke, bei der tiefen Hocke und du weißt nicht so recht, okay, ist es noch normal oder muss ich tatsächlich aufhören? Oder, wenn es normal ist, soll ich einfach weiter üben? Das checken wir mal aus, weil da muss man differenzieren. Wenn Zweiteres auf dich zutrifft, dass du einfach nur ein bisschen üben willst, üben musst, dann kriegst du heute einen Geheimtipp von mir. Also, bleib dran. Okay, bei Schmerzen muss man natürlich immer differenzieren. Also, wenn Punkt 1 auf dich zutrifft dass der Schmerz wirklich so ist, dass er kaum auszuhalten ist, dass du kaum mehr vernünftig atmen kannst, dann ist meine Empfehlung, geh raus aus der Übung, dann ist es noch nicht deine Übung. Da gibt es Vorübungen dafür, die du dafür auswählen kannst. Wenn aber zweites auf dich zutrifft, dass du runtergehst und merkst so, ah, ist noch okay, aber nach und nach steigert sich das, dass es ein bisschen weh tut, dann, ja, darfst du, musst du weiter üben, dass es demnächst deine Übung wird. Und wenn die tiefe Hocke für dich noch aushaltbar ist, dann versuch weiterhin eine ruhige Atmung einzubauen, sodass du möglichst lange die Position schon noch behalten kannst. Und dann aber geh natürlich raus, wenn es zu unangenehm ist. Und da mein Tipp, mach die Übung doch lieber ein paar Mal am Tag, ein, zwei oder dreimal gerne oder ab und zu mal einbauen, wenn du eh nach unten gehen musst, um da so eine Gewohnheit für deinen Körper zu bilden. Und ich kann dir ein bisschen Mut machen, es wird mit der Zeit leichter werden. Dein Körper möchte Dir immer es leichter machen mit der Zeit. Und grundsätzlich, wenn die tiefe für dich sau schwer ist, dann kannst du dich erstmal freuen. Klingt jetzt erstmal Banane, aber du kannst dich freuen, weil dann hast du ein Goldstück für deinen Körper gefunden. Weil etwas, was er noch nicht kann, genau das sollten wir üben. Und im Prinzip kannst du deinen Körper so ein bisschen vergleichen wie äh, Michael Jordan. Michael Jordan ist auch genau so ein Typ, wenn du ihn ein bisschen provoziert hast und ein bisschen an seine Grenzen gebracht hast, dann hat er sich gedacht, okay. Dann mal schauen, wie es beim nächsten Mal aussieht. Den werde ich schon zeigen. Und genauso ist sein Körper, der wird darauf reagieren. Er denkt sich, okay, nächstes Mal bin ich besser darauf vorbereitet. Vielleicht nicht direkt beim ersten Mal, aber mit der Zeit kommt es. Und mein Geheimrezept bei der tiefen Hocke, wenn es dir schwer fällt schwerfällt, du denkst so, oh, wie soll das besser werden? Lass dich davon nicht entmutigen. Das geht tatsächlich vielen so. Und da gilt es tatsächlich auch dran zu bleiben. Aber nicht nur heute, nicht nur morgen sondern auch übermorgen und die nächsten Wochen und Monate. Weil die tiefe Hocke, das kann ich dir sagen, ist nichts, was du geschenkt bekommst. Die tiefe Hocke musst du dir arbeiten. Das ist für viele tatsächlich ein Projekt, ein längeres Projekt. Klingt das jetzt erstmal für dich anstrengend? Ja, absolut, das ist anstrengend. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe viele tatsächlich begleitet, die die tiefe Hocke mittlerweile zu lieben gelernt haben. Und wenn du diese, dieses Tal der Qualen durchläufst, dann wartet am Ende auf dich das Paradies, und zwar das Paradies in Form eines beweglichen, schmerzfreien Körpers, der zu allem bereit ist und mit dem du alles machen kannst und deinen Spaß haben kannst. Und dann sehe ich Leute, die tatsächlich zwischendurch mal beim Shoppen in die tiefe Hoffnung geben, weil sie merken, so, oh, das tut meinen Knien und meinem Rücken ganz gut, dass sie es einfach zwischendurch machen oder beim Fernsehen gucken, so ein bisschen äh, verrückt, wie ich es bin scheinbar. Dabei sollte das verrückt vielleicht das neue Normal sein, dass wir unserem Körper das geben, was er tatsächlich braucht. Wenn du grundsätzlich mehr Beweglichkeit für deinen Körper dir wünschst, dann abonniere auf jeden Fall mal den Kanal, den YouTube-Kanal. Dann kriegst du auch davon mehr mit. Und dann freue ich mich, wenn du dran bleibst mit der Tiefen, hocke ich bleib's auch. Bis dahin, ciao, ciao.